Yo, hi, und willkommen. Mein Name ist Adiro p und ich bin Metal Mario Master. Und wir reden euch zu zur Mario Party. Ja, jetzt mit den anderen mit den nächsten zehn Runden auf Peach Geburtstorte. Dann die Runde bist dran. Und ich habe so das Gefühl, ich wirf eine 10. Das ist keine 10. Das kann ich mehr nicht mehr Es scheint nicht zu passieren. Und Mario muss die Runde aussetzen. Ah, <lacht> oh, hat noch nicht gemerkt, dass der Part beginnt. Ja. Oh Mann, ich hätte gerne die 10 Münzen vom vom letzten Spiel oh, gehabt, aber jetzt. <lacht> jetzt komme ich nämlich zu Tod und ich kann mir keinen Stern holen. So eine Scheiße. Du hast doch schon eine. So halt, ich will aber mehr. Bist erstmal auf? Ey. Es, ich will aber mehr, mehr. Nein, ich wollte doch grün bleiben. Nein. Oh, Kugelchaos, das hatten wir noch nicht. Müssen das? das ist dis. Versuche die anderen Spieler mit deinem Ball ins Meer zu stoßen. Benutze den Control-Stick, um deinen Ball zu steuern. Schiebe dich nur nur wenn du ausweist Es könnte dir der Schwung könnte ihr Schwung die anderen direkt ins Meer befördern. Okay. Ja. Yeah. Get over here. Was? Was ist Du. Duah. Ah oh, jetzt du stimmt. Mich kriegst du nicht, matschlein. <lacht> Dann willst du mir ausmachen? Ja. Ah. Guck mal, wie das passiert. Äh. Äh. Mich wirst du niemals los. Äh. Äh. das unendliche, der unendliche äh. Kampf. Der unendliche Kampf zwischen den Superbrüdern. Wer würde ihn gewinnen? Dann würde ich äh. die ganze Zeit das machen, Ja. Äh aber leider ja Draw. Ah. No. Tja. wenn ich schon keine bist. münzen bekomme, soll sie keiner bekommen. Ja, was. Cool. wir haben noch viel mehr und ihr könnt sie alle ausprobieren Hast du jemals schon mal so viele Matratzen gesehen? Nee, ne? Was glaubst du, wie viele sind das? Hm. Eine. Ne, zehn. Nur zwingt Bieden angehalten. Ja. Er tut Pause eigentlich bei diesem Part hier einladen. Ey? Ja, wer denn? Wenn du einfach nur eine entspannte Party haben, der kommt einfach so: Ja, einfach mal so ja. ein Feld machen. Ja, also ich ich mache mach mich hier einfach fett. Geld. Kein Geld, kein Geld. ein Geld? Schon wieder? Was war das? mit den Pilzen. Ja. Ach so, dat, okay. Die haben die mit den Farben. Man dann da nicht Pilzfarben durcheinander oder so. Aus dem Weg. Ja. geht mehr aus dem Weg. Dann beide direkt vor mir. Einfach so creepy. Rap. Oh ja. Nothing personal, bro. Aber das war personal. Ich keine Pflanze hier, Pflanzen. Auf der männlichsten Farbe der Welt. Einfach seine Geliebte zerquetschen zu gewinnen. <lacht> <lacht> Oder dann einfach nicht. Moment mal, du kannst, du kannst doch eine Pflanze pflanzen. Ich dachte ich verliere. Ne? Ah. Oh, du hast 30 wissen möchtest du einen Erdbeerstrauch drauf lassen ja nur für Nein. dich master <lacht> warum denn nur für mich ist die blume nicht schön, Sehr schön. ja ausgezeichnet ne? das ist meine strategie jetzt <lacht> du bist ja jetzt da hinten man ja ja, yeah. wenn er ist da hinten. Oh. Eine vario pop ohne Gesicht. <lacht> ja. Der vergrabene Oder? Schatz erneut. Okay. Ja, klar die part jetzt irgendwie schneller sind wir tun die ganzen tutorials hier überspringen ja wenn wir die spiele ja schon, alle schon kennen komm wo ist der vergrabene schatz was soll man denn dagegen machen ey? ich habe es einfach glück gehabt habe ihn gefunden Das ist, wenn ich jetzt sofort da hingegangen wäre ich hätte ihn nie erreicht Meinst du nicht? Nee. So. Es scheint nichts zu passieren. Mehrere Leute hier pflanzen, nennen, ne? Äh, Sterne, dann natürlich gut. Ja, aber leider habe hab nur ich einen Stern. Nein, ich möchte keinen Erdbeerstrauch. Weil man kann mehrere Pflanzen, ne? Ja, man kann äh, man kann so viele pflanzen, wie man möchte. Also jedes Ereignisfeld beinhaltet eine Pflanze. Ja. Gestrandet. Das ist ein ganz hervorragendes Bonusspiel. Viele Münzen und Truhen schwimmen vorbei. Drücke Drücke den Control-Stick, um die Leine auszuwerfen, und drehe ihn, oh, in, ihn zum Einholen. Hier, Schnipsen, Leine auswerfen, dann drehen. Um sehr weit zu werfen, drücke den Control-Stick stark. Um einen kurzen Wurf auszuführen, drücke den leicht. Okay. Also es gibt halt ähm, leicht, mittel und weit. Ach Gott, warum stehe ich da? Oh, gut. Oh. Hervorragend. Also, cool. Ausgezeichnet. Man muss ja auch ah, noch genau treffen, ey. Ja. Oh, so, aber ausgezeichnet! Na, nein, nicht der gute Sack! Na. Ich habe eine Truhe. Ich glaube Mario hat nichts. <lacht> Mario hat gar nichts. Wie viel habe ich den gefangen? Boah, 31, Alter. Also ein bisschen übertreiben Na ja, gut, okay, ich habe drei Throne und eine Münze gefangen. ein oh, ja, Land, ein ge Land gezogen. Ey. Ja, ich liebe Fischen. Ich war, ich war noch nie fischen. Will ich auch nicht. Du dann auf Fischen gehen, <lacht> wo ich lebe? Ja, ich, ich woh wohne am Wasser, also. <lacht> so, da kann man relativ gut fischen. Kann man ja nicht leisten, Mann. Ah. <lacht> Oh, oh. Ich gnadenlos. Ja, gnadenlos. Hm. Nein. Hm. noch eine Pflanze. Da mir doch niemand Sterne, du kannst du ja nicht mal Sterne klauen, ey. Weil niemand schafft ja. irgendwie einen Stern zu bekommen, ey. Ja, das ist halt das Ding. Oh, alle gegen Patch. das? du röhren dabei. Okay. Okay. Ganz links wäre ich, glaube ich. Okay, ich das ist nicht ich. drauf geachtet. Das geht für mich viel zu schnell. Nee, bald. Hm. Nee, das geht sogar an Patch. Nicht peter und Patch. Wie sind die voll gut darin? Ja. Yeah. Warum bist du Vierter, Mann? Weil du Vierter bist. Warum bist du ein Vierter? kommen ja, komm, es gibt noch fünf Runden. Äh, lass mal sehen, wie es aus? Ich bin, ich bin erster, zweiter, patch dritter, Watriko und letzter, Josh. Und du glaubst, dass... immer haben ja zwei Platz, Ja, irgendwie schon. Ja, ja, ja, ja, wir wissen die wahrscheinlich <lacht> okay. Fünf Züge. Da kann ich total noch schaffen, hey, pass auf. Ja, ich will mir jetzt erstmal ein bisschen Geld. Ja. Hol dir erstmal ein bisschen Geld. Beim oh, Gedächtnistraining, luck, cool! <lacht> ja, vielleicht hast du ja Glück und, du, und, und triffst nicht sofort. <lacht> die Bowser Platte. Ich wünsche dir jedenfalls viel Glück. Bowser. Hm. Also? na ausgezeichnet. Warte ja ja schön so muss das yay you did it wirklich ja, zehn ja nicht... zehn ich will jetzt 30 oder so bekommen mal dahin es passiert noch immer nichts Ich will dich zu deiner Pflanze. die <lacht> Pflanze, tut dir nichts. Du hast keinen Stern, aber oh, die geht noch nicht mal weg. Nee. Der explosive Bob. -Omp. Ich glaube, ich kenne das. Meinst du, ja, das ist Kartoffel, nee? ja so ziemlich. Gib den den um schnell mit A an jemanden weiter, bevor er explodiert. Der bomb wird größer und größer und größer, bis er schließlich explodiert. Okay. Na, müssen auch hier in die Richtung wählen und dann. So, wupp, wupp. Hm. Ich will aber nicht heiße Kartoffeln spielen. Start. Hm. Was mache ich? Ja, ja, du musst schon werfen, ne? <lacht> Lass mich doch. mich. Auf. mich auf Nein, mich. ich will sie nicht. Nein. Weg. Weg. Weg. Weg. Ja. Warum? Yoshi loses. Top 15. Alter, ich hatte nie eine Jump. Chance. Ich glaube, du für, für sich leicht betrogen. welcher hat sich Mario Party ausgedacht, ey? Welche krank <lacht> Person hat sich Mario Party ausgedacht, ey? Möchtest du da darüber reden? Das ist so ein sadistisches Spiel, ey. Von schon vier oder 5 oder so. Nein. Oh Gott sei Dank, ich bin vorbei. Man kann doch über alles reden. Hey, mein bester oder oh, oh, prügeln, prügeln, nein, piranha verfolgung. Ich hab Bock gerade, was zu verprügeln, <lacht> so geht wiederholt. B, um, um der Piranha-Pflanze zu entkommen, die Spieler auf der Wolke füttern sie durch Stampfattacken. lange Regen auf die Piranha-Flasse fällt, wird sie größer und kann weiter springen. Okay. Oh Hast du das gesehen? Ja, wohl ah. ja, überhaupt nicht unfair, ey. mein geld weggenommen. ja die zunge hm. der schnauze so. ma <lacht> <die Tür>. hm. <lacht> was machst du jetzt mal, mach's mal zum Sterns, okay. es wäre so ein ding wär, wenn er jetzt bauser ziehen würde Oder jede Wäsche, blaues blaue Schmiede, Bowser. Das Nein. gibt's nicht, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Auch noch dein Stern? Ja, doch. wir ja. will den gerne behalten. Oh, Plusblock. Er weiß, was da am Ende noch passiert, ne? Ja. Wir haben wir es ja schon erfahren, was am Ende noch so passieren kann. Seine sterben bedeutet noch nicht Ja, noch nichts. Leider. die Wahrheit. Mhm. Oh Gott! Ich weiß jetzt in welche Richtung ich drehen muss. jetzt Schiss. Jetzt, jetzt kriege ich Panik. Ich werde aber nicht weichen, nicht vor dir und deinen zwei anderen komm, komm, jungs <Siegeladene> Benutzt deine Bauchmuskeln, Huru, Jetzt. Huru, Huru, Huru, Huru, Huru, Huru, Huru, I'm number one. I'm Mario, number one. Hm. Ich bin Nummer Mario, Nummer eins. Frustration macht ein paar Münzen. Um. das doch mal würfeln. <lacht> <Ach, boy. lacht> <Total> Na <Zeitverschweinung. lacht> Nicht Besseres als Zeitverschwendung. Dann spielen wir die ganze Zeit Pflanzen andere Ja, ich will keine Pflanzen. Geh weg. Ich kaufe nix. Du kriegst definitiv nicht den Investitionsstern. Ja. Ich erinnere mich ja daran äh, an Mario Party 8 und diese Monopoly. -Map. Ja. Die war super. Ja. Es ist der Gewinn, wow. das ja immer noch den Stern holen. Wenn Glück ja, wer will, wer jetzt in der letzten Runde eine hohe Zahl will dann ja. War schon die letzte nächste äh, nächstes Jahr. Die nächste ist die letzte oh, Marius Big Band und man diesmal ich ist aber nicht. Darf diesmal nicht verkacken? Diese bin der Trompeter. <lacht> Wir präsentieren die kassen 4. Ja. lust tot. Das ist Vollständig. Ich bin voll aus dem Tag gekommen. Okay, ich habe auch einen Den letzten habe ich verfehlt. Der hat gewonnen. Weil ich sah so aus wie Peach. Irgendwie. Die hat irgendwie die meisten bekommen. Warum habe ich null bekommen? Ich habe einen verpasst. Am Ende. Ich habe okay. nur einen einzigen verpasst. Okay, ich habe am Ende sehr viele verpasst. Oh. nicht berechnen ding zu ah. wieder ja den stern kaufen ah, ha, ha, ha. sehr eventloses brett finde ich ja irgendwie passiert ja nichts ich kann sie sich ich kann mir den stern noch nicht mehr leisten also ich komme noch nicht mal dran komm mich. Als Zeichen der Blauen nehme ich jetzt den blauen Samen. Mal sehen, ob es wieder bauer ist. Yep. Ist das euer Ernst? Dann ist aufs bausa oh. Nein. Aber trotzdem, ist das euer Ernst? Oh nein. Ich muss eine Runde aussetzen. Moment, es gibt keine nächste Runde. Ich muss das halt nächste Spiel aussetzen. <lacht> ja, stimmt. Hast recht. Chaos. Ja, die ist oh, das nächste Brett aus. Oh nein, nicht das schon wieder. Kampf Nummer zwei. <lacht> <lacht> Mario. Gott, was auf? Das! Hi! Was? Ich wieder Mario! Ich hab wieder... Ich oh, brauche Gott. Ah, nein, nein, nein. Aber, <lacht> uh, jetzt du. Uh. Mal, wie für Anlauf ich nehme. Wie wenig du nimmst. Lang lebe der Yoshi kriegt er nicht Long, darunter. Long live the josh ah! nein verdammt verdammter Dreck. Oh, nee. Wir sind sehr nah dran. Das gibt's doch jetzt einfach nicht, mal Das Spiel ist Da kannst du ja gar nicht gewinnen. ja ja die gewählte Rundenzeit ist, ist vorüber wer werden den Oh, ich habe als einziger einen stern es wurde nur eine vergeben wow. Ein stern. der ja. meinen namen trägt ja, es kommt alles andere hey, der spielstern wen geht der denn? der geht an mich cool. gut damit hast du gewonnen als wenn jemand jetzt bei eine... ja, super ja Okay, wer bekommt den Eigene stern? Oh, wow. Ich auch? Wow! Juhu. Super faires Spiel, ey. So der Superheld ist Mario! der einzige Person mit Stern, wer hat das gedacht, ey? Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich alle bekomme. Ich dachte der eigene Stern würde an jemand anderen gehen. So, was passiert ist auf diesem Brett? Das Brett war doch gewichtet, ey. Oh mein Gott, der Kuchen brennt. Ja, er brennt. Und ich werde noch nicht mal eingeladen, Na, ja, weil das mit dir passiert. Oh, du machst das Schlechte. Ich werde hier gefressen, ist klar, ey. Du warst der schlechteste Spieler auf diesem Brett. Oh, äh, kicken wir dich noch nach äh, während du unten ist, ne? nicht mal ein Trostpreis oder so? Okay, you are die Superstar, Yippie, ha, ha, ha. ich werde mich betrogen. <lacht> <Mit einer. lacht> Und so eine kleine satirische Ader ein Spiel Ja so, so so wenig das hat dieses das hat dieses kleine dieses erste Mal hat auf jeden Fall an sich und wir kriegen noch 14 Münzen Oh so, Werde ich mal die Sterne die ich bekommen habe da reinsetzen und Jetzt haben wir ein neues Hintergrundbild Das hier oh. nice das Mag ich ja, drück mal Start damit wir ins Haupten wieder in der Tod City kommen und dann geht es im nächsten Part weiter mit dem nächsten Brett. Ja, dann läuft alles, alles anders. Al ja, ich alles bin. läuft anders. Dann das schau, ciao.